Als erstes brauchen wir ein Backblech und ein Blatt vom Kirschbaum. Dann brauchen wir Spülmittel und Wasser. Und dann ließ ich das Wasser in das Backblech rein. Danach nehme ich das Blatt und nehme Spülmittel, mit. ein Tropfen. Wenn sich das Spülmittel mit dem Wasser verbindet, dann fährt das Blatt sehr schnell los.